Basierend auf einer wahren Geschichte. Willst du ohne Risiko Millionen verdienen? Ein armes Land, eine Schweizer Bank, eine Staatsgarantie, ein bisschen Bestechung und zack bist du Millionär. Credit Crisis.